Hallo, in diesem Video werden wir über 4K-Festplatten sprechen. Wir werden analysieren, was diese Festplatten sind und welche Vorteile sie haben und wie verlorene Daten von solchen Festplatten wiederhergestellt werden können. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software.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 Mit der rasanten Entwicklung der Festplattenbranche haben die Unternehmen, die sie herstellen, begonnen, vom traditionellen 512 Byte Sektor zu einem größeren und effizienteren 4K Sektor 496 Byte überzugeben. Viele Benutzer, die derzeit noch eine 512 Byte Festplatte verwenden, sind jedoch möglicherweise nicht mehr 4K Festplatten vertraut. Bei der Wiederherstellung verlorenen Daten von solchen Datenträgern unterstützen nicht alle Wiederherstellungsprogramme dieses Datenträgerformat. In diesem Video werden wir analysieren, was diese Festplatten sind und welche Vorteile sie haben. Wie wir alle wissen, werden Daten beim Eintrag auf eine Festplatte in ihrem Sektor gespeichert. Die Sektorgröße einer herkömmlichen Festplatte beträgt 212 Byte als auch als 212 Native bezeichnet wird. Die Sektoren solcher Platten sind nicht zusammenhängend und es also gibt Intervalle, Lücken zwischen den Sektoren. Der Plattensektor hat die folgende Struktur. Am Anfang steht das Intervall, die freie Eingabenluke zwischen den Sektoren. Als nächstes kommt der Synchronisationscode. Eine Synchronisationsmarke, die den Beginn eines Sektors kennzeichnet und die Synchronisation der Festplatte ermöglicht. Dann kommt das Adressmarke. Es ist eine Marke, das Daten zur Identifizierung der Nummer und des Startorts des Sektors enthält. Es speichert auch Informationen über den Zustand des Sektors. Dann kommt der Detailbereich. Und am Ende des Sektors befindet sich der Error-Korrexien-Code, mit dem dieses korrigiert werden soll. Basierend auf der Abbildung können wir schließen. Dass bei der traditionellen Größe von 512 Bytes viele freien zwischen den Sektoren bleiben. Je größer das Festplattenvolumen ist, desto mehr Sektoren hat es und desto größer sind diese freie Angabenlücke. Mit dieser Anordnung wird viel Platz verschwenden. Der Hauptnachteil von 512 byte Festplatten besteht darin, dass Sie alle 512 Byte aus Korrektion-Code prüfen müssen. Der Hauptnachteil von 512 byte Festplatten besteht darin, dass Sie alle 512 Byte auf ecc code prüfen müssen. Somit wird für jeweils 512 Bytes ein ECC-Bit erstellt das dem Betriebssystem mitteilt, dass die Daten korrekt geschrieben wurden. Dies bedeutet auch, dass mehr Speicherplatz auf dieser Platte benötigt wird, da nach jeweils 512 Bytes ein Bit der Aufteilung von Sektoren von wird, dem ein fällekorrekturbit vorangestellt ist. Dies führt auch zu einer starken Defermentierung beim Eintrage große Dateien auf die Festplatte, da diese als 502-Byte-Blocke auf verschiedene Plattenspuren auf der Festplatte verteilt werden. Die 4K-Festplatte wurde entwickelt, um dieses Problem zu lösen. Eine 4K-Festplatte ist eine Festplatte mit einer Sektorgröße von 4096 Bytes. Auf Festplatten mit einem Sektor von 4K hat sich die physische Struktur nicht geändert. Anstelle von 512 Byte verarbeitet Betriebssysteme jedoch große Datenmengen und müssen jeweils 4 KB lesen und schreiben. Dies spart nicht nur Zeit, sondern reduziert auch die Dateideformatierung. Außerdem benötigt für spartende Sektoren acc Bits nur einmal pro 4 KB. Diese Struktur des Festplatte verhindert die Lücken zwischen den Sektoren und erhöht die Speicherplatznutzung erheblich. Sie können jetzt eine Struktur aus dem Bildschirm sehen. Wie Sie sehen können, benötigt eine 4K-Festplatte im Vergleich zu einer verkömmlichen Festplatte weniger Speicherplatz in den Angaben zwischen den Sektoren. Im neuen erweiterten Standard Advanced Format beträgt die Sektorgröße 4KB, das heißt auch traditionelle 12 byte sektoren werden zu einem 4KB-Sektoren zusammengefasst. Obwohl dies die Auslastung des Festplattenspeichers erhöht, ist es angesichts der Kompatibilitätsprobleme mit Windows einfach unrealistisch, im Hangarum auf den neuen 4K-Standard umzusteigen. Um die Kompatibilität zu gewährleisten, werden emulierte Festplatten erstellt, 512. Dies ist eine Festplatte, deren Sektorgröße physisch 496 Byte beträgt, die jedoch logisch in 512 Byte unterteilt ist. Um den Übergang von 512 zu 4K zu vereinfachen, verwenden die meisten Festplatten die Emulationstechnologie, mit der eine 4K-Festplatte in 512 emuliert werden kann, wodurch eine Sektorgröße von 512 Byte bereingestellt wird. Diese Emulation ermöglicht die Verwendung neuer Geräte mit Betriebssystemen, die noch keine 4K-Sektoren unterstützen. Im neuen Format werden Intervall, Synchronisationscode und Adressmarke so viel schwacher Platz wie zuvor zugewiesen. Und Error wurde auf 100 weiter erhöht. Diese Tabelle vergleicht 512N, 512E und 12KN Festplatte. Der Vorteil von 4K-Festplatten besteht darin, dass ihre Sektoranordnung, Technologieoberfläche, Speichermedien durch ihre Kombination effizienter nutzt. Die Informationen, die in 8 Sektoren mit 512 Bytes geschrieben worden wären, werden in einen Sektor mit einer Größe von 4 KB abgelegt. Die grundlegenden Strukturelemente des traditionellen 5000 Byte Sektors, die Identifikationsmarke und Synchronisationsmarkierungen am Anfang und der AC-Bereich, error am Ende des Sektors, bleiben erhalten. Zwischen dem Sektor Header und den Bereichen error korrektion werden 8,512 Byte Sektoren verkettet. Dadurch erfällt die Notwendigkeit redundanter Header-Bereiche zwischen jedem einzelnen 5-12-Byte-Datenblock. Somit verbessern eine Festplattenstruktur mit einem 4K-Sektor die Auslastung des Festplattenspeichers erheblich. Darüber hinaus nimmt die Integration von Aerocorruption Algorithmen in großen Sektoren zu, was dazu beitragen kann. Die Datei-Integrität bei höheren Speicherdichten äh, zu erhalten. In einem 4K-Sektor haben sich die Blockgrößen error Correction von 50 auf 100 Byte nahezu verdoppelt, was die lang erwartete Verbesserung von error Correction und der Bestätigkeit gegen feine Partikel und Oberflächendefekte liefert. Die kombinierten Vorteile der erhochter Effizienz des neuen Formats und der verbesserten Zuverlässigen von Euro Correction machen der Wechsel zu 4K-Sektoren also Lohnenwert. Die Hauptaufgabe von Festplattenherstellern besteht darin, diesen Übergang nicht zu organisieren, um langfristig die größten Rendite bei geringten Nebenwirkungen zu erzielen. 4K-Festplatte werden von den Herstellern Seagate und Hitachi Global Storage Technologie angeboten. Bei Seagate ist dies die Exos äh, Sprice Serie und Bayern, Hitachi die ultra Serie. Wenn Sie Windows 10 oder Windows 8 verwenden und eine bekannte 4K-Markenversplatte gekauft haben, können Sie diese problemlos verwenden. Sie können sogar eine 4K-Festplatte als primäres Startlaufwerk verwenden, das sowohl Windows 10 als auch Windows 8.1 und 8 das Boten von einer 4K-Festplatte unterstützt. Unter Windows 7 erstellt das Betriebssystem logische Blocke mit 512 Byte, und Sie können weiterhin 4 k sektor in Windows verwenden. Es sollte auch berücksichtigt werden, dass derzeit nicht alle Software, die zum Erstellen von verwendet verwenden, für die Arbeit mit 4K-Festplatten vorbereitet sind. Überprüfen Sie daher vor dem Kauf, ob die Software bereit ist, manches Ihres Systems zu erstellen oder kaufen Sie eine, das Festplatte mit 4KB Sektoren unterstützt. In Bezug auf die Wiederherstellung verlorenen Informationen von FICA-Festplatten können Sie sagen, dass derzeit nicht alle Programme zum Datenwiederherstellung dieses Format unterstützen. Mit unserem Programm Hetman Partition Recovery können Sie auf einfache Weise verlorene Daten von solchen Festplatten wiederherstellen. Das Dienstprogramm scannt Ihre Festplatte, findet verlorene Daten und Sie können sie problemlos wiederherstellen. Gehen Sie folgt vor, um verlorene Informationen wiederherzustellen. Schritt 1: Schließen Sie das Laufwerk an einen Windows-Computer an. Laden Sie das Programm Hetman Partition Recovery herunter. Installieren Sie es und führen Sie es aus. Schritt 2 Wählen Sie im Laufwerk Manager Ihr Gerät aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und klicken Sie auf Öffnen. Versuchen Sie zuerst schnellen Scan, da dies weniger Zeit in Ausbruch nimmt. Wenn das Programm die gelöschten Daten aufgrund eines schnellen Scans nicht findet, führen Sie eine vollständige Analyse durch. Schritt 3